Barbara, mein zwölfjähriger Sohn beschwert sich, dass sein bester Freund nur noch am Computerspiel und keine Zeit mehr für ihn hat. Aber eigentlich glaube ich ja, dass mein Sohn selbst mittlerweile zu viel spielt. Hm, aber dass dein Sohn sich über seinen Freund beschwert, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Nämlich, dass es da ein Problem geben könnte und das ist für dich ein guter Anknüpfungspunkt. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Wann ist es wirklich zu viel? die Funktion des Spielens für dein Kind zu verstehen und Regeln und Alternativen zu besprechen. Wir hören von vielen Eltern, dass sie sich Sorgen machen, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit digitalen Spielen verbringen. Ein echtes Problem gibt es dann, wenn sich im Leben des Kindes alles nur mehr um das Computerspiel dreht und alles andere komplett vernachlässigt wird. Nein, so schlimm ist es bei meinem Sohn noch nicht, aber Trotzdem mache ich mir irgendwie Sorgen. Ja, verständlich. Du könntest in deinem ersten Schritt einmal herausfinden, welchen konkreten Mehrwert das Spiel für dein Kind in der aktuellen Lebensphase hat. Weil das Spiel kann ja ganz unterschiedliche Funktionen haben, wie zum Beispiel sich selbst mit anderen zu messen, Entspannung und Spaß haben, die Langweile bekämpfen, sich selbst als wirksam zu erleben, aber eben auch eine beginnende Flucht aus dem Alltag, wenn im Spiel das Leben schöner ist als sonst. Und wie kann ich konkret herausfinden, ob wir schon ein Problem haben oder nicht? Da hilft nichts anderes, als mit deinem Kind zu reden. Frage es, was es am Spielen so fasziniert. Komm ins Gespräch, indem du vielleicht sogar mal mitspielst. Aber interessiere dich aufrichtig. Geh nicht gleich auf Konfrontation, aber sag deinem Kind, dass du dir Sorgen machst. Und wenn dir das gerade nicht gelingt, schau, dass eine andere erwachsene Bezugsperson dieses Gespräch führt. Puh, ich glaube, das überfordert mich irgendwie. Ja, das glaube ich. Es kann auch echt schwierig und oft auch wirklich frustrierend sein, als Eltern mit diesem Thema zu Rande zu kommen. Aber Computerspiele sind nun einmal da und ein Komplettverbot ist nicht realistisch und auch nicht gerechtfertigt. Computerspiele in erster Linie nicht als Feind zu betrachten, hilft da als Haltung. Es kann eine faszinierende Beschäftigung sein, aber eben auch eine Herausforderung. Okay, und was hilft uns Eltern jetzt im Alltag? Es braucht sehr klare Regeln, an die sich dein Sohn halten muss, damit er spielen kann wie lange, wann genau und vor allem ausmachen, was nach dem Spielen passiert. Und was sind die Dinge, die dein Sohn auf jeden Fall machen muss, wie Schulaufgaben erledigen, im Haushalt helfen, auf kleine Geschwister aufpassen, die Haustiere versorgen, Sport machen. Und auch die entsprechenden Konsequenzen müsst ihr vorher besprechen. Aber es ist bestimmt ein zähes Verhandeln, diskutieren und oft auch streiten, aber nichtsdestotrotz halte durch, denn das Streiten zahlt sich aus, denn so merkt dein Sohn, dass er dir wirklich wichtig ist.